Herzlich willkommen im Midi Music Studio. Wir geben Ihrem Erfolg eine Stimme. Professionelle Telefonansagen vom ersten Ton an überzeugen. Qualität, die man hört mit Telefonansagen vom Midi Musikstudio. Studio.